Sind Sie eigentlich aus Ihrer Heimat geflohen, fragte jemand Herrn Balaban, oder sind Sie freiwillig zu uns gekommen? Tja, sagte Herr Balaban und kratzte sich am Kopf, ich bin freiwillig gekommen, aber nur, weil ich musste. Also das gibt's nicht. Entweder Sie mussten oder Sie sind freiwillig gekommen. Hm, sagte Herr Balaban, glauben Sie, dass eine Katze freiwillig Pfeffer frisst? Eine Katze? Na, sicher nicht. Ja, wenn sie ihr den Pfeffer auf einem Teller servieren, dann wird sie ihn sicher nicht freiwillig fressen. Da müssten sie ihr den Pfeffer schon gewaltsam ins Maul schieben. Aber wenn sie ihr den Pfeffer unter den Schwanz streuen, dann werden sie schon sehen, wie sie ihn freiwillig aufschlägt.